Seit 16 Jahren bin ich Marcel Davis. Läuft. Ich war dabei, als wir als Erste kostenlos Fragen angeboten haben. Oder als wir die Flatrate für alle nicht richtig machten. Für Telefon und Internet. Aber die neueste Innovation von 11, &1, die sehen Sie hier. Meine Mailadresse: Davis.11.de. Und wenn bei Ihnen irgendetwas nicht richtig läuft, laufen Sie mit einem Produkt. Ab sofort werden sich mein Team und ich persönlich zum Laufen bringen. Eins und eins und Marcel Davis.